Hallo! Heute aufgrund meines Kanal äh, Jubiläums. Fünf Jahre sind jetzt rum, ja? Fünf, fünf Jahre müsstet ihr mich schon aushalten. Ähm, machen wir heute mal so ein Retro-Virus. Nein, Video. Ubuntu 9.10. Ja, genau. Vor fünf Jahren bin ich mit dem Betriebssystem angefangen. Äh, streng genommen auf YouTube, sogar mit einem Windows-Video. Woher auch mein Name stammt. Äh, damals habe ich nämlich äh, ein Windows-Programm geschrieben, das die Windows-System-Registrierung überwacht. Äh, installieren wir inzwischen schon mal Ubuntu auf dem Dell. Ne? Das war damaliger äh, Computer. Ubuntu installieren. So, und dieses Windows-Programm äh, hatte den Namen Rackrunner. Ja. Und deshalb auch mein Kanalname, The Rackrunner, weil das das erste Video war. Gut. Dann kam es da dazu, jetzt erzähle ich mal so ein bisschen äh, Historisch, historische Sachen. Erstmal habe ich äh, DSL gekriegt, das erste Mal. Ja, 2009 gab es erstmal Mal DSL und dann natürlich auf YouTube. Was habe ich gefunden? Den Kanal von äh, Semper Video. Ja, und da gab es ein schönes Forum und in dem Forum gab es eine Rubrik nicht. Ne? Es gab viele Programmier-Rubriken, äh, ja, also inzwischen, der, der installierte, der dauert jetzt ein bisschen länger, äh, gab es eine Rubrik nicht in diesem Programmierforum und das war so Delphi, ne? da gab es zwar Visual Basic und Ähnliches ne? in diesem Semper-Video-Forum, das es glaube ich jetzt nicht mehr gibt, äh, damals ein Herr Quoxer-Admin äh, und der hat mir freundlicherweise genehmigt, dass ich da mal was über... Delphi bringen. Ne? Delphi Und da bin ich auf, Windows, auf äh, Linux natürlich umgestiegen. Und dieses Forum hatte irgendwie zugemacht. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber irgendwie weitermachen für die Leute, die da in dem Forum sind. Und habe dann Videos gemacht. Ne? So ein bisschen äh, verdankt ihr Semper-Video überhaupt mein Kanal. Ja. Und da habe ich Videos gemacht. Natürlich war ich dann auf äh, Linux umgestiegen. Und bin dann auf Lazarus umgestiegen, weil das quasi freundlicherweise kostenlos bei Linux Devices und das ist so ähnlich wie Delphi ne, Borland, Delphi und da habe ich meine, meine Lazarus äh, Crash Kurse angefangen damals 2009, fünf Jahre ist her mittlerweile haben wir die 4 Millionen Videoaufrufe Marke geknackt und ich bin eigentlich schon bei ungefähr 1000 hochgeladenen Videos über die Jahre sind natürlich ein paar wieder gelöscht worden, deshalb seht ihr jetzt wahrscheinlich weniger als 1000 ein paar sind auch privat geschaltet und manche wurden auch, äh, ja, getaggt, dass da irgendeine Musik im Hintergrund war, die dann irgendwie nicht so in Ordnung war. Die musst ich wieder rausnehmen, also wir sind schon roundabout bei knapp 1000 Videos, vielleicht sogar darüber, weil ich einige über die letzten fünf Jahre auch mal wieder rausgenommen habe. Klar, so, Ubuntu 9.10 sehen wir hier. Schön zu erkennen, ich hoffe, dass äh, euch orange aussieht. Passt zu meiner Tapete, die sieht äh, auch so ehrlich aus, ne? aber aus anderen Gründen. So, so sieht's aus. Ja. Ich habe übrigens meinen Nao-Roboter verkauft, ja. Der, der Käufer war sehr glücklich, hat mir sofort geschrieben, Hurra, der Nao ist gelb und stinkt nach Zigaretten, ja. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank für den Käufer meines Nao-Robots. Ich entschuldige mich, in drei Millionen mal, bei mir sieht alles weiße so aus wie der Nao-Robot. Ich habe da keine RAL-Farbkarte zum Vergleich, also wie gesagt die Installation läuft, so war das damals Ubuntu 9.10 Das dauert jetzt länger Ubuntu 9.10, jetzt sitzt er, aha, so sah die Installation damals aus. Ja, guck mal da. Welcome! Ready to install! Das sieht ja ganz anders aus. Tab 1 auf 6, sagt er mir. Der erste Schritt von 6, kann man das erkennen? Ja, hoffentlich. Ne? Meistens nicht. So, deutsch, ich mache das hier von CD und auf dem Original-PC, den ich damals hatte, das war durch dieser Dell. Und später erst habe ich mir einen AMD-4-Kerner gekauft und später dann äh, den 6-Kerner von Intel, den Intel Core i7. Und dann später den Lenovo, den ich inzwischen wieder verkauft habe. Jedenfalls, äh, ja, damals war es halt der Dell mit einer CPU. Gut, und auf genau dem machen wir das gerade? Aus historischen Gründen äh, in, in Deutsch, ne? In Deutsch. Also mal gucken, ob das überhaupt noch geht. Natürlich ist Ubuntu 9.10 mittlerweile veraltet. Zumindest das, das System, wenn man versuchen würde, ins Internet zu gehen. Natürlich würde das Internet funktionieren und alles, aber mittlerweile wird es nicht mehr supported, also nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt, das Ubuntu 9.10. Nicht, dass er jetzt meint, da müsste er jetzt unbedingt drauf umsteigen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, meine aktuelle USB-Maus, Funk tastatur funktioniert auf Anhieb, Na, also klappt noch alles wie vorher wunderbar. Im Linux ist übrigens im Linux Kernel sind die ganzen Treiber schon verankert, deshalb braucht man da irgendwie nicht extra jetzt einen Tastaturtreiber für Logitech oder so, wenn man eine kabellose Tastatur von Logitech hat. Ja, dieses mit der Timezone kommt ja furchtbar bekannt vor. Ich, ich habe auch vorgeklickt muss man vielleicht so ein bisschen Geduld haben, ja gut, total historisch, ich möchte mich an dieser Stelle total und herzlich für die Leute, die 4 Millionen mal mein Video gesehen haben, also 3.999.000 habe ich selber geguckt und meine Oma und äh, die anderen zehn Leute, da äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken im Prinzip, so. Aber das ist auch hinter uns, auch im, im Namen meiner Eltern und von meiner Oma, ja. Ruhe sie sanft, so, empfohlene Option, Germany, was haben wir, Tastatur ist, glaube ich, was haben wir denn das hier, Kuvertz, Dead, Kies, naja, Kies haben wir nicht, aber ich auch mal ist tot, so. jedenfalls geht das weiter, vielen Dank äh, an all die treuen Zuschauer, manche sind schon ganz äh, jahrelang dabei, ne? ich weiß auch nicht warum, so viel dummes Zeug, kann man gar nicht reden, dass sie das ständig aushalten. Das ist wahrscheinlich so. In irgendeinem Sadomaso-Forum verlinkt, dieser Kanal. Wer es sich also richtig mit der Peitsche geben will, da geht hier Festplatte. Ja, man sieht eine riesen Festplatte, ja. also 80 GB Festplatte. Ubuntu 9.10 soll installiert werden vor. Bei anderen Betriebssystemen, vom USB-Stick gebooteten, auf aktuellen PCs ist man mit der Installation schon fast fertig. Nun, das ist ein älterer PC. Und das Originalbetriebssystem von damals, mit dem ich damals 1880, nee, 2009, im September mal losgestartet bin, wie gesagt, aus total historischen Gründen. Machen wir heute mal das retro virus video und gucken uns das mal an. Quasi Ebola für den PC. So. Ja, Rinderwahnsinn ist Auto, Wir machen heute Ebola. Jedenfalls Udo 910. Karmic Koala, der Codename. Also diese Codenamen. Habe ich schon immer gesagt, die sind so ein bisschen, ja, die wirken so ein bisschen zugekokst. Wenn man zum Beispiel in eine Firma geht und sagt, ich habe ein tolles Betriebssystem, wie heißt denn das? Kamikorler von Ubuntu, dann denken die immer, ja, der hat vergorene Kohlrabi gegessen oder was weiß ich, wie heiße ich denn jetzt? Dann immer noch. So, dann wählen Sie ein Passwort nur wie immer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Damals, glaube ich, war das noch nicht geprüft, also das ist jetzt zu kurz oder so. Ne? Passwort ist zum Anmelden der Folge. Ne? Heute kommt schon immer eine Meldung, ach, doch, guck, schwaches Passwort. Schwach, total schwach. Wählen Sie ein alles Passwort weiter. Heute kommt immer eine pauschale Meldung oder lässt gar nicht zu und kurze Passworte sind ganz, ganz üble Sache. Ja, alle auch recht. Hat er auch damals schon gewusst, Ubuntu 9.10, also erst fünf Jahre her. Das ist eigentlich, aus Lin Linux-Sicht ist es eigentlich schon steinalt. Aus Windows-Sicht wäre es dann gerade mal eine Release weiter. Ne? Da kommt so alle fünf Jahre eine neue Version. Wir sind immer live dabei und mittendrin und schon sogar eine Alpha-Version von irgendwas. Deshalb haben wir schon, mittendrin schon die unzählige Versionen zwischendrin gehabt äh, installiert. Jetzt kommen wir gleich nochmal zur Installation. Wunderbar. Ubuntu 19 Installation, da bin ich ja selber mal gespannt, ich habe noch eine CD gefunden, original von 2009 gefunden, Installation des Grundsystems, das kommt alles noch ganz furchtbar bekannt vor, das hat sich so viel gar nicht verändert, mal von den Farben abgesehen, funktioniert es damals wie heute noch ähnlich, danke, dass Sie sich für Ubuntu 9.10 entschieden haben, gut, diese Versionsnummer 9 heißt 2009, und 10 heißt Oktober, ne? also wenn ich Ubuntu 9.10 als erstes benutzt habe, dann war das in Oktober, also nicht in September. Das habe ich im September, als der Kanal entstanden ist, noch ein Windows-Video gemacht. Ja, total historisch heute. Wir finden, dass jeder Computernutzer in der Lage sein sollte, in der Umgebung seiner Wahl zu arbeiten und die Freiheit zu haben, diese Software runterzuladen, zu ändern untersuchen und für beliebige Zwecke weiterzugeben, ohne dafür Lizenzgebühren entrichten zu müssen. Restaurant, hm? Ja, nix Windows, ne? Nicht da immer kaufen und wehe, du installierst es auf dem zweiten PC, da musst du noch eine Lizenz kaufen und ah, was man dafür Nummer eingeben muss. Ne? Eine Seriennummer ad und damals habe ich mich dafür entschieden. Damals schon Firefox drauf, Version 3.5, interessant. Heute beim Firefox gehen die Versionsnummern in den Himmel. Die haben sich irgendwann mal entschieden, die Versionsnummern quasi bei jeder Release, äh, ja, gerade die vordere Nummer zu erhöhen. Jetzt sind wir irgendwo schon bei 31 oder mehr oder 32. Das kam dann aber ja später. Firefox hat sich ja später entschieden, die Versionsnummern nicht mehr 3.5, 3.6, sondern dann 4, 5, 6, 7, 8, 10, Stopp, weiterzumachen. gut hier bearbeiten sie Fotos, Videos. Ne? Ihr könnt ja mal auf meine alten Videos von damals 1880 ne? Auch damals konnte ich schon auf YouTube mal was hochladen. Damals hatte ich noch nicht diese Videokamera. Ne? Und damals ich, konnte ich auch schon mit, mit Rekord mal Desktop und alles mögliche konnte ich schon äh, Videos aufnehmen. Damals hatte ich noch eine ganz einfache Videokamera, äh, die ja inzwischen verschenkt. Wunderbar, total historisch heute. Nicht. Ich werde ja ganz sentimental. Ubuntu, Installations-Grundsystem, 15%, also das dauert dauert jetzt wohl, was kann ich jetzt noch so erzählen? Also wie gesagt, nochmal Danke für all die Leute, die so lange Zeit äh, mir die Treue gehalten haben. Das ist unglaublich. Also 4 Millionen Videozugriffe. das war damals noch so, da, da war ich schon ganz erstaunt, dass mal 10 oder 15 Leute meine Videos geguckt hatten. An Abos waren noch, noch gar nicht zu denken, da waren wie gesagt Kanäle wie Semper video die hatten dann schon 3000 Abonnenten oder so. Und heute weit über 100.000 oder, oder 200.000, ich weiß es nicht. Damals war das gigantisch unerreichbar. und ne? 1000 Abonnenten, das war damals, 2005 war das eine richtig super Nummer. Da war noch nicht dran zu denken. Also bis ich meine ersten 100 Abos zusammen hatte, äh, ja, da waren schon, ja, da war schon ein Jahr rum oder, oder länger, wie auch immer. War ja nichts, das waren noch die Gründerzeiten. Ne? Da ging es darum, ach, jetzt, ja. Plötzlich DSL, plötzlich Ubuntu, alles war neu, alles interessant. Hoch damit auf YouTube wunderbar und mit den Leuten gequasselt ohne Ende. Also das Kommentarsystem bei YouTube war damals noch sehr, sehr viel besser. Da konnte man sehr, sehr viel besser miteinander quasseln. Heute ist ja alles irgendwie ver verlinkt und querverlinkt und, quer verlinkt und äh, immer weiter. Und ich äh, klicke da manchmal auf Antworten und äh, dann kommt die Meldung, kannst nicht antworten. Das ist irgendwie ein verknüpfter Link mit was anderes. Dann klickst du da auf den Benutzernamen oder willst da irgendwie anders antworten. Es geht nicht. Ne? Ja. Na ah gut, entwickelt sich weiter. Irgendwie wird das schon werden. haben wir heute mit Google Plus alles so ein bisschen verwandelt. Macht ja nichts. LibreOffice, interessant. Das Symbol hat sich auch über die Jahre schon ein bisschen weiterentwickelt. LibreOffice.org. Ne? Eigentlich war es damals OpenOffice, wie man noch sehen kann. Hat sich dann hinterher LibreOffice äh, bei uns in die Ubuntu-Version eingefunden. Der Unterschied zwischen den beiden ist mir nicht wirklich klar. Kann man bestimmt mal nachlesen. Im Prinzip genommen das gleiche in grün. Nur jetzt heißt es halt LibreOffice und das eine war es OpenOffice. Barrierefreiheit hatten wir damals schon. Ubuntu hat immer schon Wert darauf gelegt, dass auch Leute mit Einschränkungen Ubuntu benutzen können. Ja, gab schon immer so ja, Bildschirmleser, Bildschirmlupe und solche Geschichten, Vorlesesysteme, orca zum Beispiel, der den Bildschirminhalt vorliest, gibt es heute noch. Ne? Werdet ihr vielleicht gar nicht. Ach, guck mal an, wie das Center damals ausgesehen hat. Damals waren noch keine Apps drin ne? und auch keine Kaufsoftware. Wunderschön. Ach, das kann ich ja, hier hineindrücken. Aber will er doch, ja, sehr schön, so sah es damals aus. Damals noch eine einfache Kartontüte, ne? Und heute muss es dann eine aufgepeppte App-Tasche sein. Naja, also damals war da noch schönes Ubuntu-Logo drauf, heute ist so ein hässliches A für App Store drauf. Wollte ich auch nicht haben. Ubuntu One äh, gab es damals, gibt es heute eigentlich streng auch noch. Unter Ubuntu One unter, unter Ubuntu 14.10 Next kann man sich immer noch unter Ubuntu One einloggen. Aber für den App Store, damals war es äh, für die Cloud, mittlerweile hat die Cloud-Lösung von Ubuntu zugemacht. Und genau bei Ubuntu 9.10 hat es damals angefangen mit Ubuntu One, ne, mit dem, ja, dem Online-Hochladen und um Abspeichern von eigenen Dateien gab es viele Videos von mir dazu. Hat dann dieses Jahr zugemacht, Ubuntu One Files, dieses Hochladen von Dateien cloudmäßig. Wahrscheinlich um Kapazitäten freizumachen für den App Store oder mehr Kapazitäten frei zu machen für zum Beispiel Smartphone-Programmierer. Wir müssen auch viele Programmierer jetzt in den Smartphone-Sektor packen. Deshalb ist auch der Support-Zeitraum für die Ubuntu-Versionen von damals. Ich glaube, das waren so anderthalb Jahre, korrigiert mich, auf mittlerweile nur neun Monate runtergegangen. Zum Beispiel Ubuntu 13. 0.4 ist schon lange nicht mehr supported, ne? obwohl es im 2013 im April war und Ubuntu 13.10 ist auch schon vorbei. Ne? Ja, also 13, 2013 im Oktober und neun Monate weiter, das ist jetzt auch schon lange vorbei, also Ubuntu 13.10 wird auch schon nicht mehr unterstützt, ja. Es werden dann die Langzeitversionen aber besser unterstützt. Und damit man diese Zwischenversionen nicht mehr weiter unterstützt will, unterstützen muss, hat man mehr Kapazitäten frei. Programmierer und Leute für den Smartphone-Sektor. Hilfe zu Ubuntu erhalten. Jetzt sind wir bei 43%. Gut, 44%. Ich erinnere mich an 4 Millionen Videoaufrufe. Nochmal vielen Dank. Ich werde jetzt noch mal kurz die Installation abwarten, mich kurz wieder melden. So, wie wir sehen, Ubuntu 9.10, sehr schön, hatte noch Desktop-Themen nicht. Neue, neue Welle, neue deutsche Welle wahrscheinlich. Ne? Also ganz so alt war es noch auch wieder nicht. Konnte man sich aussuchen verschiedene Desktop-Themen, wenn es denn lief. Also im Moment ist es furchtbar schleichig. Ich habe gerade OpenOffice mal geschlossen. Also im Moment ist es ja fast unerträglich langsam geworden. Interessant. Auch die Erscheinungsbild-Einstellungen brauchen eine Zeit. Und wenn es dann so ist, dann ist es gut. Ja, also wie gesagt, damals konnte man sich die Desktop-Themen noch richtig schön aussuchen. Was für Hintergründe hatten wir denn? Ja, unter Ubuntu 9.10. Interessant. Das kann ich gar nicht mehr so entsinnen. So lange ist er schon her. Ah. Doch, äh, Schriftarten konnte man sich schon aussuchen, interessant, die Oberfläche, Symbole in den Menüs anzeigen, das habe ich glaube ich sowieso, anpassbare Tasten, Text neben den Symbolen, konnte man, visuelle Effekte, schlichte Desktopumgebung normal, bietet eine eine ah, hm. hier das hier war quasi Kompis, äh, war schon integriert, ne? konnte man anklicken, ich sage jetzt mal, keine Effekte, das dürfte diesen Rechner wesentlich beschleunigen, schließen. Dadurch dürfte sich COMPIS, der Composite Manager, beenden und jetzt läuft das Ganze wesentlich schneller. Jetzt habe ich natürlich keinen 3D Cube oder ähnliches zur Verfügung, aber COMPIS war damals noch eine Handbremse unter den Herren. System, Systemverwaltung und was haben wir dann? Systemüberwachung. Damals noch, damals noch, hier seht ihr, hat eine CPU und die ist jetzt ausgelastet. Wenn ich nur ein Fensterchen schiebe schon mit ja, 20% oder so, 32, 74%, full hd auflösung eine CPU, war damals schon eine Geschichte. Ubuntu-Version 9.10, Karmic Koala, gehen wir mal ein bisschen näher ran. So. 9.10 Linux Kernel, damals 2.6. Einige Verbesserungen sind in den neuen Kernel gekommen. Aber dieses Kernel lief noch mit alten Prozessoren recht gut zusammen. Bei aktuellen Linux Kernels werden ältere Rechner gar nicht mehr so gut unterstützt. Es sei denn, man hat spezielle Versionen wie... Q4OS, was ich letztens gezeigt habe. Hier haben wir eine CPU mit 2,53 GHz und wir haben einen Speicher von knapp 250 MB nur an RAM und eine knappe 70 GB haben wir noch an Festplatte Prozesse. Sehen wir Bluetooth Applet äh, läuft da alles noch. genau. Screen Screensaver haben wir noch damals gehabt. Wir hatten damals noch ganz normal Screensaver. Screensaver, was hatten wir damals für einen für Screensaver? Gut, System, Designstellung, Anzeige, Bildschirmschoner war damals so Standard, da konnte man sich richtig fluffige, schöne Bildschirmschoner noch aussuchen. Gucken wir mal rein. So, Floating Ubuntu, sehr schön. Also, wo hat man heute noch so Bildschirmschoner? Gut, Gnome Screensaver kann man gegebenenfalls nachrüsten. Schwebende Füße, Gnomi oder Genome, wie man eigentlich glaube ich richtig sagt, äh, war damals mit drin im Weltraum. GL, OpenGL war damals schon der Hit. Äh, GL Slideshow, eine Schule von GL. Und hier eines der Lieblingsthemen damals: Matrix als Bildschirmschoner. Damals, Hallihallo, nee, das ist nicht die Matrix, das sieht bei mir immer so aus. Das sieht immer dunkel da. Willkommen in der Matrix. Damals hatte man noch den richtig schönen Matrix-Bildschirmschone, der hier es anfängt. Später, wenn er mal richtig losdreht und richtig aufdreht, dann fängt er an, sich dreidimensional zu drehen. Sehr schön. Damals noch standardmäßig ganz einfach mit wenigen Klicks zu erreichen. Fand ich richtig. Pfiffig, äh, wer hat den Film gesehen? Äh, Matrix, äh, gut. Damals als Bildschirmschoner der Hit äh, Vollbild verlassen. Hatten wir da? Was haben wir? GL zellen irgendwelche Zellen, die sich reproduzieren. Was haben wir da denn Schönes? Äh, kann ich mich gar nicht mehr in den Vorschau. Guck mal da. Äh, wo ist der komische Würfel, der sich gerade so gedreht hat? Ich sehe ihn nicht. Da kann angeflogen. Nett. Und mein, mein Prozessor macht wahrscheinlich gerade.. Die Biege, sehr schön, also verrückte Bildschirmschoner, damals Fuzzy Flakes, ein bisschen äh, Windows-mäßig. Äh, äh, Weihnachtsmäßig wollte ich sagen. Äh, fast dasselbe. Floating, Ubuntu. Sehr schön. Bilder Endspot, das fand ich auch sehr schön. Eine, ja, eine Ameise, die einen Scheinwerfer hat. Da konnte man das Ding mal eben so aktivieren. Es gab damals richtig pfiffige. Schöne Bildschirmschoner, die standardmäßig dabei waren. Sehr schön, sagen wir mal, noch fünf Minuten, sagen wir mal eine Stunde lieber, sonst geht das Ding gleich wieder an. Schöne Hintergründe, schöne Bildschirmschoner für unser System. Einfach zu bedienen, Rechnerhausmeister gab es damals noch, Softwarepaketquellen, Synaptik war natürlich auch schon mit dabei. Und deshalb benutzen wir heute auch noch viele Synaptik, weil es noch von damals. Kennen, ne? Kennen wir noch von damals. Es ist ja nicht wieder dunkel, man kann ja Tastatur nichts sehen. Keine beleuchtete Tastatur hier. Schlecht vorbereitet. So, Synaptic paketverwaltung sieht heute noch so aus wie damals. Also manche Dinge sind so geblieben, was ein Glück. Und deshalb kennen sich auch viele gut mit Synaptic aus, weil sie es über sämtliche Ubuntu-Versionen wiedergefunden haben und über verschiedene linux distros systemverwaltung den Anmeldebildschirm einstellen konnte man damals auch sehr einfach. Bildschirm an entsperren, als automatisch anmelden, konnte man eben schnell mal umstellen. Sehr schön zu machen. Systemverwaltung, Benutzer und Gruppen hatten wir damals auch drin. Ja, ist der war drin. Ist da irgendwann mal weggefallen, ne? Benutzereinstellungen und Benutzer mal. Ne? Eigenschaften von dem Benutzerkonto, sehr schön, Kontaktinformationen, konnte man Benutzerrechte mal eben einstellen, zu welcher Gruppe der gehört, zum Beispiel v -Box. Users, Passwort ändern, erweitert, ja, herrlich. Ne? Heute leider also nur noch in manchen Linux-Distros mit drin, Benutzer und Gruppen, sehr schön. Schade, dass einige Dinge weggefallen sind. Evolution war damals das Standard-Mail-Programm. Evolution, hinterher hat mal Thunderbird drin, finde ich besser, Evolution war immer ein bisschen schwierig, von einem Rechner zum anderen zu transferieren, wenn man da sein so Passwort vergessen hatte, war das immer ein böses Ding, ne? das war ein bisschen, ja, aber hinter hinterher sein gelassen. Ne? Da musste man immer eine Sicherungsdatei erst erstellen, wenn man das auf einen anderen PC übertragen wollte, ne? angenommen ich hätte jetzt einen neuen PC, wo das übertragen müsste, ich erst eine Sicherungsdatei erstelle. Wäre aber mein Linux-System defekt, hätte ich ein Problem. Da könnte ich nicht so einfach wieder an meine Mails dran. Deshalb habe ich Evolution nicht gerne benutzt. Hardware-Treiber, interessant. Was hat man denn damals für Programme für Hardware-Treiber? Schauen wir mal. Proprietäre-Treiber. Ne? Proprietär heißt nicht quelloffen. Also wenn ich jetzt einen Nvidia-Treiber hätte installieren wollen, ein nicht Quelloffen offenen Grafikkartentreiber wäre da hier gegebenenfalls gelistet worden, hier sind jetzt keine drauf, vielleicht auch weil ich in diesen Modus gegangen bin, ohne Effekte CD, DVD-Ersteller, wer war denn das damals, war das auch schon Brasero hm. was für ein Bräunenprogramm war damals da, der hieß einfach so Hilfe Info Ah, das ging über Nautilus, ne? interessant, Nautilus, den Dateimanager, da war der CD-DVD-Hersteller so mit drin, nett, Nautilus, damals in der Version 2, 28.1, sehr schön, heute heißt er nicht mehr Nautilus, sondern einfach Dateien oder Files, gut, äh, was man hier auch sieht, ich kann hier navigieren in meinen Heimarbeitsplatz, es sieht immer noch so aus eigentlich wie heute auch, hat sich nicht viel dran verändert, bearbeiten. Wie kann ich mich denn mit einem Server verbinden? Ne? Datei mit Server verbinden. Das findet man heute auch noch in aktuellen Ubuntu-Versionen. Mittlerweile gibt es dafür ein Symbol hier in der Navigationsleiste. Damals aber die Navigation fand ich sehr viel einfacher, ne? also eingängiger. Muss man nicht lange drüber nachdenken. Was ist hier alle alle Ordner durchsuchen, sehr schön, das Dateisystem durchsuchen. Alles eingängig, leicht zu bedienen, dann gibt keine Rätsel auf. Deshalb hat man sich damals sehr schnell an Linux gewöhnt und musste sich nicht mit Apps abgeben. Info zu Ubuntu. Schauen wir mal, was steht denn bei Ubuntu 9.10 drin. Schauen wir mal steht da wieder was, Ubuntu ist was freies und der Gedanke an Gott und die Welt und wir wollen alle ja, die Welt retten mit Linux-Installationen oder hm, schauen wir mal, irgendwie sowas ganz spezielles wird das bestimmt wieder stehen, freie und open source und Linux für Menschen genau, das war irgendwie was ganz furchtbar, ja karmisch war das irgendwie kostenlos, best in Bereichen und, und regelmäßig äh, neue Versionen für 18 Monate unterstützt und gepflegt. Ja. Mittlerweile werden diese Zwischenversionen, die zwischen den äh, Langzeitversionen kommen, nur noch 9 Monate gepflegt. Das heißt, Ubuntu 14.04 ist eine Langzeitversion, kriegt dann 5 Jahre Unterstützung, aber Ubuntu 14.10 nur 9 Monate. Ubuntu 1504, auch nur neun Monate. Ubuntu 1510, auch nur neun Monate. Und dann Ubuntu 1604, wieder fünf Jahre. Das gibt den Entwicklern mehr Zeit, App-Stores zu entwickeln und Smartphones. Ja, super. Ja, gut. so das das auch, ne? Unterstützt bis April, Oktober 2009. und Unterstützt bis April 2011. So, ne? Karmik Koala. Sehr schön. Sehr schön. So war das damals. So, dann können wir auch ein anderes Hintergrundbild haben. Ne? Das Rot ist, ist zwar nett, aber eigentlich nicht so wirklich das Symbol oder der Hintergrund, den man mit Ubuntu 9.10 verbindet. Man möchte doch lieber das hier sehen. Ne? Und vom, von dem Thema her, war es dann doch eher... Ja, was war es denn eher? Äh, sowas auch nicht. Äh, kann man das nicht irgendwie... Da. Human... Nein, ich glaube, ich war das, das andere Humen. Ne? Ich glaube, das war, das war mehr so. Ne? So braun, braun, genau. So, damals konnte man das Erscheinungsbild mit wenigen Klicks mal eben umstellen. Sehr schön, und man konnte noch weitere Themen online erhalten. Aber ich glaube, das entsprechende Webseiten-Dingenskirchen zum Runterladen gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, gibt es noch... Ähm, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben das mittlerweile dicht gemacht. Ja, Arzgnome.org hat sein ganzes äh, Themen -Gedöns, so ein bisschen geändert. Ja, da hat es nämlich ganz schnell umgesprungen, Personal-Themes, ne? da, also der Webbrowser geht noch, ihr seht ja, Ja, und da war nämlich Feierabend, das habe ich auch mal gezeigt, wie man da wieder dran kommt. Hilfe, über Mozilla Firefox, äh, Firefox 353, von 1998 bis 2009. Gut, die Hilfe über Firefox findet man heute nicht mehr so schnell. Da hat man hier so komische Symbolchen, wo man drauf rumklicken muss. So ein bisschen wie bei Google Chrome. Nett, was haben wir noch? Ähm, Info zu Ubuntu. arg verbunden mit Genome. Version 228.1 erstellt Datum 23.10.2009. Sehr schön. So sah das damit. Aber guck mal hier da hat man sich noch Mühe gemacht. Wo haben wir das zuletzt gesehen? So fliegende Gedönekes. Genomes Freunde. Ne? Freunde in der Not steilen sich ein Brot. Synaptik Systemtest USB Start hatten wir schon. Einstellungen, bevorzugte Anwendung konnte man hiermit. Einstellen. Ne? Gut, heute findet man das auf diversen Registerkarten. Vorgabe, Anwendung, Firefox konnte man da umstellen, äh, Evolution auf was anderes. Wie sah denn damals das Terminal aus? Ne? Hm, hm, hm, Terminal. Tomboy-Notizen waren damals auch Standard. Äh, sehr schön. Bearbeiten. Profileinstellung, das geht heute noch wie damals. Ne? Also im Terminal hat sich so gut wie nichts geändert. War so Glück. Hintergrundtyp, Hintergrund äh, transparent oder nicht, konnte man damals schon, sehr schön. Keine einfarb Machen wir mal, äh, das hier funktioniert heute noch bei jeder Ubuntu-Version genauso wie hier, wunderbar. Wenigstens eins, was sich nicht geändert hat. Genauso ist es auch geblieben. Äh, so, Wenn's jetzt, jetzt kann ich auch mal mein Licht wieder anmachen, jetzt spielt es keine Rolle mehr, jetzt ist mir das auch egal. Ja. Uh, Name Minus A Hoppala Clear Ich sag Leute, es ist dunkel Uname uh, Minus A Linux Kernel 2631 14 Generic i 686 gibt uns einen Hinweis darauf, dass das hier eine 32-Bit-Version ist. Die anderen hießen nämlich immer AMD64 hinten dran. LSB und da ich Release. Geht das mit dem Tab? Ging damals schon wie heute. Da hat sich nichts... Genau, warum komme ich eigentlich immer auf den Punkt? Hier, minus A. So, Ubuntu 9.10 Karmic Koala. Und damit wollen wir auch den kleinen Rückblick mal beenden. Ich hoffe, hiermit gelangweilt, ne, gerne geholfen zu haben. Ausschalten, verbleiben mit freundlichen Grüßen. bedanke mich nochmals für die vielen vielen Leuten, die so lange meinen Kanal die treu gehalten haben, ne, von 2009 ne, bis heute auch noch. Und die letzten äh, 48 Sekunden werde ich ja wohl auch noch aushalten. so Ja, wie gesagt, äh, hat sich so einiges getan. 4 Millionen Aufrufe, ne? 4 Millionen Aufrufe. Ah, nicht alle Videos waren so langweilig wie dieses ja Es gab ja immer wieder was Neues und mir fällt auch immer wieder ein neuer Blödsinn ein. Und es kommen auch viele, viele Anregungen von den Zuschauern, und es tut sich auch bei Ubuntu immer wieder was. In den letzten Jahren hatten wir viel zu kritisieren. Und dann gab es halt wieder Videos, wie man es wieder zurückschraubt. Alternative Betriebssysteme wie Linux, Mint mit Mate Desktop oder Q4OS oder Debian mit XFCE oder Lubuntu.